Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, 7 Uhr. Zeit für den Montagswitz. Mama, warum darf ich keine Behindertenwitze mehr erzählen? Warum die Mama? Weil wir ohne Behinderten keine guten Parkplätze mehr hätten. Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für Woche. Wenn euch gefallen hat, sagt es mir in den Kommentaren. Gebt mir ein Like, teilt ihn auf eurer Facebookseite. Und wenn ihr mein Abo da lasst, seid ihr nächste Woche wieder dabei. Beim nächsten Montagswitz. Danke fürs Zuschauen. Schöne Woche. <lacht>